Ja, wir haben Longboard weitergebaut. Wir ähm, haben ja. letzte Woche schon mal was erzählt, aber wir machen jetzt einfach nochmal komplett von vorne. Es ist ein bisschen mehr an manchen Stellen, an manchen Stellen ein bisschen weniger. Und wer letzte Woche nicht da war, kriegt nochmal einen Überblick. Ja, der Stein des Anstoßes. Genau. War folgendes Video. Ja, wir haben das halt irgendwie gesehen und dachten so, hey, dauert ja keine zehn Minuten, machen wir. Tacker. Genau, aus den sieben Minuten Video wurden dann sieben Tage Arbeit. Genau. Ne? Geht's nicht? Nein. Ja, wir sind halt erstmal hingegangen und haben überlegt, was brauchen wir eigentlich alles, weil zwei Boards sind ein bisschen günstiger als ein Board zu bauen. Ähm, liegt einfach daran, dass halt Glasfasergewebe. Äh, ähm, Bisschen günstiger ist, wenn man mehr nimmt. Mylarfolie, ähm, ja. Das 1,5 Kilo Gebinde Epoxy teilt sich auch besser auf zwei Boards auf. Genau. Ja. Also das erste waren die Sperrholzplatten und der Holzleim. Ähm, das war im Endeffekt noch das günstigste an der ganzen Sache. Ähm, einfach zwei Platten A 1,20 mal 60. Und die haben wir uns auch da vor Ort direkt in der Hälfte durchgeschnitten. Das heißt, wir hatten vier Bretter a 120 20 20x30, perfekte Länge. Ähm, ja Dann den Glasfaserkram. Ähm, da haben wir uns einfach ziemlich weitgehend an die Beschreibung vom Video gehalten, was die Typen angeht. Ähm, die... Achsen, da haben wir jetzt nicht so arg Wert drauf gelegt, da haben wir jetzt einfach mal relativ günstige genommen, die Spacer genauso, das ist halt, das kommt halt in die Rollen rein zwischen die Kugellager, das ist so ein Stück Plastik, das halt, ja. Ähm, die Kugellager, da haben wir uns dann dafür entschieden, nicht die günstigsten zu nehmen, sondern einigermaßen ordentliche ähm, und Rollen haben wir jetzt auch unterschiedliche, einfach weil von den günstigen waren keine zwei Packungen mehr da. Ähm, ja, dann irgendwie 100 packen schrauben und Muttern und Unterlegscheiben, um die Achsen fest zu montieren. Das ist jetzt auch nicht so die Welt an Geld gewesen. Ähm, die Marker, um damit drauf rumzumalen und Haarspray zum fixieren. Da haben wir auch auf den beiden Boards gut die zwei Dosen, die wir gekauft haben, von Ballard. Also so ultra, mega, extra, stark, Stufe 5 vom Rewe äh, 99 Cent. Pickel festgehalten. Aber wenn man sich das Ergebnis in dem Video anguckt, lohnen sich die 2 Euro Investitionen ja. definitiv. Also, musst muss zu den Kosten sagen, dass das immer, also die sind aufgeteilt. Also, im Zuschnitt kommt man auf 150 Euro pro Board. Ja. 150, 160, irgendwas Und, um, den um den Dreh. Dreh ja. Ja. Also, im Video sagt der 80, Board hat Sport, 80 Euro hat das Board gekostet, aber damit meint er nur das reine Board, ohne die Rollen, ohne Kugellager, ohne alles. Genau. So. War uns vorher halt in dem Umfang auch nicht klar. Das waren die ursprünglichen Entwürfe, die wir dann irgendwann mal zusammen haben. Ähm, sind auch, denke ich, weitgehend so umgesetzt worden, bis auf, ich denke, meinen Entwurf mit den Flügelchen, wo einfach keine einzelnen Federn mehr reingekommen sind, weil es ohne schon fucking awesome aussah. So, und dann haben wir angefangen. Die Bretter zusammengeleimt. Das haben wir beim letzten Mal schon erzählt. Mit zwei Hölzchen drunter, damit die sich ungefähr 2 cm durchbiegen. Schön Gewicht drauf. Und obwohl man sagt, Holzleim ist irgendwie innerhalb von einer halben Stunde trocken, über Nacht trocknen lassen das ist einfach auf der sicheren Seite. Ähm, dann haben wir unsere vorgefertigten Schablonen auf die Bretter übertragen. und dann anschließend diese Form mit der Stichsäge ausgesägt. Ja, also wir hatten es letzte Woche schon mal erwähnt, die Bretter haben sich an den Seiten ein bisschen äh, gehoben durch das Leim. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob das jetzt so toll war. Wir haben gesagt, wir schneiden es trotzdem, weil wenn es kaputt ist, ist es eh kaputt. Und haben gemerkt, dass die Abhebung eigentlich nur minimal ist. Ja, also es ging wirklich nur an den Seiten auseinander. Das heißt, soweit wir irgendwie die erste Portion ausgeschnitten haben, hat sich das auch relativ schnell wieder verflüchtigt. So haben wir sie dann ausgesägt, den Formen nach und haben dann diese überstehenden Kanten nochmal nachgeleimt mit Schraubzwingen an beiden Boards. Das hat sich auch definitiv gelohnt, danach war halt fast nichts mehr zu sehen. Also wenn man weiß, wonach man suchen muss, dann kann man noch die ein oder andere kleine Kante erkennen, aber war dann schon sehr stabil verleimt. Das Ganze dann die Ränder abgeschliffen. Und das Board als Ganzes abgeschlossen, damit einfach hinterher besser Dinge drauf halten. Und dann haben wir die Motive auf die Boards übertragen. Erste Schablonen draufgelegt, dann ausgemalt. Und wie man sieht, auf dem ersten Bild ist es noch hell, auf dem letzten Bild ist es schon dunkel. Also für das Anmalen der Boards, die Zeit, die man da braucht, ist schon nicht zu unterschätzen. Also wir haben halt tatsächlich zwei Tage fürs Anmalen im Endeffekt gebraucht, weil wir nach einer Seite beide gesagt haben, äh, wir können keinen Stift mehr halten. Also Tag 3 war dann die andere Seite dran. Bei Board Sport etwas, äh, etwas mehr, bei mir etwas weniger, einfach weil er vollflächiges Design hatte. Aber das Ergebnis sah dann schon ziemlich awesome aus. Und dann kam der spannende Teil. Nach Tag 3 haben wir ja hier letzten Dienstag schon mal Vortrag gehalten. Und dann kam tatsächlich mittwochs schon die Lieferung, beziehungsweise Dienstagsabends die Lieferung von R&G. Das heißt, wir konnten mittwochs direkt anfangen weiterzubauen. Das heißt, wir hatten dieses Glasgewebe, was wir zuschneiden mussten. Was eine sehr, sehr lustige Textur hat, also wenn man das zwischen den Fingern hat, dann ist es halt irgendwie so total glatt und fließend und so und man hat halt das Gefühl, das glitscht einem dauernd aus den Händen raus. Seitig glänzend, ja würde ich so beschreiben so Und es zieht sich halt wie doof, ja. Also wir haben halt irgendwie mit guten 5 cm am Rand ähm, die Dinger um die Boards ausgeschnitten und dann haben wir sie draufgelegt mhm. und dann waren sie halt irgendwie so breit und das Board halt so. Also das zog sich halt gut hin und her, das heißt man musste schon ähm, die, die Textur hinterher wieder auseinanderziehen und das will man halt schon lieber mit vier Händen machen als mit zwei. Also da hat sich das Zusammenbauen schon sehr stark gelohnt, weil ja, das sind einfach Dinge, das halt unglaublich anstrengend, gerade die erste Lage da aufzubringen. Dann haben wir erstmal die Müllarfolie beschichtet mit dem Trennspray und gut trocknen lassen, damit die auch definitiv ausgetrocknet ist und uns nicht am Epoxy kleben bleibt, weil das wäre ärgerlich geworden. Ähm, das war auch, eine Erklärung zu der Müllarfolie, warum man die nimmt. Also die bleibt später nicht auf dem Bord drauf, sondern äh, die wird dafür genommen, dass du eine glatte Oberfläche bekommst. Ähm, und deswegen auch dieses Trennspray, damit eben sich die Müllarfolie nicht mit dem Epoxy verbindet. Genau. Also da sollte man wirklich gucken, dass die ordentlich trocken und ordentlich gleichmäßig ist und da muss ich sagen, das war der Schritt, wovor ich noch so mit am meisten Schiss hatte, dass uns die Folie kleben bleibt, aber das ging wirklich überraschend ordentlich. Kurze Frage dazu, diese, nochmal, also ihr benutzt diese, diese Blavfolie, ihr benutzt dass das Ganze glatt bleibt? Genau, ja. also die ist, ähm, ich glaube ein Drittel Millimeter ist sie dick, also hat schon, ist schon stabil ja. ähm, und du kriegst halt wirklich eine Glätte rein ein Stück Mularfolie und ein Stück Glasfasergewebe zum Angucken hab, mitbringen Habe ich, ich mir gerade eben auch gedacht. Ihr habt doch aber, ich, ich meine, ihr habt das Ganze doch, doch nachher, wenn ihr es jetzt... Okay, mach mal kurz weiter, vielleicht sehe ich es dann euch. Ja, genau. Dann das Ganze da drauf bringen. Da sieht man auch relativ gut bei dem unteren Bild, wie stark sich dieser ganze Kram welt und wie anstrengend es ist, es wirklich glatt auf das Brett zu bringen. Ohne irgendwelche Lufteinschlüsse oder so. Weil wir man natürlich nicht haben, sonst ist die Oberfläche hinterher eine Katastrophe. Und dann waren auf meinem drei Schichten von dem Glasfasergewebe auf der Unterseite bei Felicitus 4, einfach um das Board stabiler zu kriegen, weil es ein ganzes Stück länger ist. Also Und ich vermute auch ein ganzes Stück mehr Weg. Nicht so schlimm. Ähm, <lacht> auf die Fläche des Boards gerechnet nicht mehr. <lacht> Also haben wir das letzte Mal schon gesagt, also ich habe mich halt für einen Meter entschieden und Felicitus für 1,20. Einfach weil ich gesagt habe, so Meter geht mir schon, bis da 1,20 bin ich fast bei meiner Nasenspitze angekommen. Also da muss man, denke ich, bei der Länge wirklich gucken, was einem am besten passt. Dass auch der Online-Markt bietet auch alles zwischen 50 und 3 Metern an, also... So. Wie breit ist das Glasfasergewebe, Weil wenn ich jetzt mal rechne, 5 Meter gehabt und das eine ist 20, andere. Ähm, die Rolle ist ein Meter breit und mal 5 Meter drauf. Das heißt, okay. durch diese 45 Grad Versetzung kommst du da locker hin. Also wir haben noch einen Quadratmeter über, wenn jemand mal irgendwie mit Glasfaser was machen will. Und das, das Board an sich ist halt, glaube ich, in beiden Fällen jetzt in der Mitte 25 cm breit, Also dass man bequem einen bequemen Fuß drauf kriegt. So, Und dann musste die Müllarfolie darüber gebügelt werden, ohne sämtliche Luftbläschen und so weiter und so fort. Was halt wirklich mehr so die anstrengende Nummer war. Was sich als relativ geeignetes Werkzeug äh, erwiesen hat, war ein Schleifbock, der unten so eine Moosgummi-Oberfläche hatte. Selbstverständlich ohne Schleifpapier und damit konnte man ziemlich gut die ganzen Luftblasen daraus drücken. Ja, und dann auf eine Unterlage legen, wieder die Klötzchen drauf, damit es sich wieder durchbiegt. Das hatte sich auch bei der ganzen Mahl- und Säge- und sonst was Aktion schon wieder ziemlich zurückgebogen. Ähm, ja. Gut Gewicht drauf. So, was man hier jetzt sieht ist... Man sollte eine zweite Mühlarfolie drunter legen, weil, wie man da oben links, so rechts so schön erkennen kann, ist das Malerfilz, was unten drunter lag, so ein bisschen an dem Bord festgebappt. Das ist uns beiden passiert, weil Felicitas nicht aus meiner Erfahrung lernen wollte. Ja, ich hatte es gemerkt und dann habe ich gedacht, hey, jetzt ist das Gewicht drauf, jetzt mache ich nicht nochmal runter. Und Gut, bei mir war es relativ einfach abzuschleifen, weil ich da sowieso Holz rum hatte. Bei Felicitos war es ein bisschen ärgerlicher, einfach weil er vollflächig Farbe auf der anderen Seite hat. Und dann sieht man hier unten rechts relativ gut, wie das dann geworden ist. Also das ausgehärtete Epoxy-Glasfaserzeug ist halt richtig schön hartes Plastik. Ja, kann man auch wunderbar mit dem Cutter einfach abschneiden. Gut, meins war noch nicht hundertprozentig ausgehärtet, deswegen sind da die ein oder anderen Fingerabdrücke von mir, also wer mich mal beim BKA melden möchte oder so, nimmt mein Wort. Plus pulli und ich glaube die ein oder anderen Haare noch eingebappt. Aber dafür war es im nicht hundertprozentig harten Zustand relativ einfach, das Ganze von dem Board runterzuschneiden an den Seiten. Und das sah dann so aus. Also die Kanten ordentlich irgendwie bereinigen und dann dürfte es nochmal eine Runde in der Sonne austrocknen, während wir Felicitus-Board gemacht haben. So, Da haben wir dann das andere Board auf der Unterseite eingepinselt mit vier Schichten Müllarfolie, äh genau, also. Müllarfolie, Gasfaser. Da unten sieht man auch nochmal relativ schön, wie dieses Gewebe aussieht. Also schon irgendwie sehr, ja, sehr, also sehr glänzend. Und also im Wiki gibt es dann auch die HD Plus Bilder. Genau, im Wiki gibt es die alle noch mal in groß und schön. Da auch wieder die Müllarfolie drauf, da sieht man halt schon relativ krass die ganzen Lufteinflüsse. Das macht halt ja, schon auf dem halt nicht Tisch. so, aber halt auf den richtigen Fotos sieht man es dann ein bisschen besser. Ja, Wasser. genau, die Bilder sind alle auch noch mal, fast alle auch noch mal im Wiki. Und dann habe ich meine Oberseite eingepinselt und mit Reststücken belegt. Was mich gewundert hat, ist, man hatte irgendwie die fransigen Kanten von den Reststücken, aber das hat man halt in der fertigen Version obendrauf überhaupt nicht mehr gesehen. Kann ja leider nicht zeigen, weil bei mir Tape drauf ist. Aber das hat halt überraschenderweise sehr, sehr gut geklappt. Auch auf manchen Stellen irgendwie fast drei Schichten und auf anderen Stellen nur eine. Sieht man überhaupt nichts von. Ja, also nochmal zur Erklärung. Ähm Jackie hat im Unterschied zum Video ähm, wirklich eine glatte Oberfläche gemacht und dann mit einem Grip Tape, ähm, ist im Prinzip wie so Sandpapier, Schleifpapier. wie Schleifpapier ähnlich, ähm, draufgeklebt. Ich habe das wirklich wie in einem Video gemacht, ähm, zeige ich euch später gleich noch, ähm, warum ich das nicht nochmal tun würde. Okay, ähm, ja genau, also ich habe dann bei mir auf die Oberfläche wieder Müllarfolie drauf gemacht, einfach weil das Grip Tape, wie man das so von den Skateboards kennt, ist so ein selbstklebendes Schleifpapier, und da braucht man natürlich eine glatte Oberfläche, damit das haftet. Die Erfahrung, die ich allerdings gemacht habe, ist, dass man es irgendwie zumindest ein bisschen beschweren sollte, weil es an den Kanten nicht überall ganz gut geklebt hat. Also die eine Seite ein bisschen besser und an der anderen Seite sind halt Stellen, wo ich gedacht habe, so, na, muss man vielleicht nochmal bei Gelegenheit ein bisschen Epoxy drunter machen. Aber ich habe es halt einfach jetzt mit dem grip Tape zugeklebt, da sieht man es nicht. War das halt transparent oder hast du deine Muster überklebt? Äh, was? Das grip Tape. Das Grip-Tab ist ausgeschnitten, Genau. da habe ich in der Mitte um die Lilie rum ich so eine Wappenform ausgeschnitten. Ähm, das hat auch eine deutlich schönere Farbe in echt als hier auf den Fotos. Ähm, und habe halt aber wirklich nur die Form in der Mitte ausgeschnitten und es prinzipiell so eckig gelassen. Das habe ich dann hinterher mit einer Feile die Kanten äh, im Endeffekt runtergerieben weil es da sich einfach besser mit dem Board verbindet an Kanten und es gibt halt so einen, so einen ganz netten Vintage-Look. So. Dann den ganzen Kram wieder trocken lassen in der Nacht. Und dann gucken, was die Zwischenergebnisse machen. Da sieht man jetzt so leidlich die weißen Kanten bei Felicitus, der ja da gerade am Abschmirgeln ist. Das war halt mal wieder die Oberfläche. Also der Harz, das Harz, das dann einfach runtergetroffen ist. Also wenn Fanny Lane da schon quasi Endspurt hingelegt hat, war ich halt dann auch erstmal am Säubern und deswegen hat sich das ganze Müll verzögert. Ja, ursprünglich wollten wir ja beide, ähm, beide Boards parallel machen, aber wir konnten die Unterseite von Felicitus Board nicht mehr am gleichen Tag fertig machen wie meins, weil Felicitus ein kleines gesundheitliches Problem hatte. Zahnarzt. Das auch. Nee, Zahnarzt war der doch drauf, das war dein Hexenschuss. Stimmt. <lacht> ah, ich er <kennt> erinnere mich. <lacht> so, damit war ich schon quasi fertig und habe meinen Grip-Tap da drauf geschmirgelt. Da sieht man es halt ganz gut, dass ich einfach die Kanten mit der Pfeile runtergerieben habe. Ähm, Hat halt schön im Endeffekt die leicht überstehenden Kanten, die nicht ganz sauber waren vom Epoxy. Noch, noch bereinigt. Ah genau. Was ich auch noch dazu sagen sollte, beim Bereinigen der zweiten Schicht, weil es trieft halt immer noch was runter, das heißt, die Unterseite ordentlich machen, wenn man sie gemacht hat, lohnt sich quasi nicht. Aber wenn man die Oberseite gemacht hat und das Board irgendwie in den Endzustand bringen will, sollte man gucken, dass man die Kanten wirklich sauber kriegt und zum Schluss irgendwie, wenn man es so einen Cutter gemacht hat, nochmal mit Schleifpapier drüber gehen oder so, weil der Glasfaserkram mit dem Epoxy wird halt ausgehärtet, verdammt scharfkantig. Also das war schon böse. So. Dann habe ich mit freundlicher Unterstützung von Leuten, die besser mit der Bohrmaschine umgehen können, als ich meine Achsen da dran gedübelt. Es war übrigens nicht so einfach, die fucking Mitte zu finden, weil ja. Jackie's Board ist leicht asymmetrisch gewesen. Also es war eine handgezeichnete Schablone und dann per Hand ausgesägt und meine erste große Episode an der Stichsäge und so. Das heißt, es war so ein bisschen schief. Das heißt, da irgendwie die Achsen mittig und gerade dran zu bringen, war ein bisschen abenteuerlich. Es hat auch jetzt so einen ganz leichten Linksdrall, aber... Bevor ich das merke, das, also bevor ich so gut fahre, dass ich das merke, äh, ist das Board glaube ich schon längst wieder durch. So, Achsen dran dübeln. Und Flex Test. es hat nicht knack gemacht. Und dann hatte ich schon ein sehr stolzes Ergebnis mit dem Board, weil. Ich habe zumindest kurz drauf gestanden, danach hing das Board im Blumenköbel und ich woanders, aber es hat mich zumindest gehalten. Ja, also nachdem Jackie's Board fertig war, das war letzten Freitag, habe ich mich halt Samstag nochmal hingesetzt, nochmal nachgemalt, ähm, da wo ich halt die, den Epoxid runtergekratzt habe, dann nochmal im Prinzip das gleiche wie bei Penny Lane. Ähm, ist, ich habe leider keine Bilder gemacht, weil alleine Bilder machen ist ein bisschen doof, wenn man am Arbeiten muss. Ähm, ja, halt mit diesem Modellbausand dann drauf. Und ja, so sah das Ganze dann bei mir aus. Und warum würdest du das mit dem Modellbausack nicht noch mal machen? Also ich finde, es sieht es, nicht so verkehrt aus. Ähm, es sieht unregelmäßig aus, sieht man gleich in natura, okay. in Tint. Ja, ich habe es ja eben gesehen, ich fand es gar nicht so schlimm. So, damit waren beide Boards fertig. Und während Felicitus noch gebastelt hat, habe ich mal versucht zu fahren. Das stieß dann auf Unverständnis bei gewissen Familienmitgliedern. Musste Jakob unbedingt mal filmen. Was hätte er dann erst bei meinem Board gemacht? Ich mit weiß der Katze drauf. Vielleicht hat er auch was gegen das Pink. Möglich. Ich, ich sagen, also jetzt mach's Fupp und der Hund hängt mit dem Bord sonst wo. Ja, meine Versuche auf dem Schulhof meiner Grundschule, weil da war schön ebenerdig, sahen dann auch stellenweise etwas lustig aus. So. Erstmal versuchen, überhaupt mal stabil darauf zu stehen, bevor man überhaupt nur auf die Idee kommt, sich zu bewegen. Das mit den Protektoren ist eine gute Idee, kann Felicitus mhm. bestätigen. Ähm, braucht man schon. Dieser Riss in der Hose ist da gestern passiert. Der Protektor war übrigens unten drunter, das heißt im Bein ist nichts passiert. Meine Hose war vorher schon zerrissen, aber ich habe trotzdem die genommen. Es ist dann auch hin und wieder das Gleichgewicht verloren gegangen und man ist hinter dem Board hergelaufen. Noch ein Ups-die-Pannenshow-fähiges Video von meinem, ich versuche mich mal auf diesem Ding zu bewegen. Es ist nicht lange gut gegangen. Aber so sah das, glaube ich, die ersten paar Stunden bei beiden von uns aus und da oben sieht man auch schön die zerschrampten Protektor, also man muss da schon mal drei Stunden drauf gestanden haben, bevor man stabil irgendwie fünf Meter weit kommt, denke ich. Ja. Aber die Boards sind fertig, sie halten uns aus und sie fahren auch so, wie sie ja. sollen. Haben wir noch was oder können wir sie so zeigen? Nee, das ist die letzte Folie. Also wer gucken will, kommen sie ran, kommen sie ran? Genau. Das sind die fertigen Boards. Also man sieht hier auch an der Unterseite, wie schön die geworden ist, also wie glatt. Ja, wie ein Babypopo und Oberseite ist halt eher so. Ja, hier. bei mir sind so ein paar Lufteinschlüsse drin, da haben wir einfach zu wenig Epoxy dran gehabt. Das sieht man hier an diesen leicht grauen Stellen. Da haben wir bei Felicitus draus gelernt und mehr, mehr Epoxy drauf geschmissen. Und ich war halt der Meinung, dass Grip Tape zu einem Board irgendwie dazugehört. Also mir ist an der Oberseite auch Klastab dadurch, dass keine Müllarfolie drauf war, ist halt einfach ein bisschen das Glasfaser abgehoben. Das werde ich vielleicht irgendwann nochmal fixen. sie gerne mal in Hand nehmen. Deswegen sage ich mit dem Grifftape jetzt gleich von der gar nicht mal so leicht. So groß, das habe ich jetzt nicht gedacht. Die Folie war auf beiden Seiten drauf. Ja. Ja, das Problem ist, wenn du äh, die Buchse trocknen ist lässt, halt, das habe ich hier unten gemerkt, und dann ja, nochmal ja. eben Puxi drauf schon, also frischen drauf du halt kannst, kannst du es halt richtig so abschälen. Das verbindet sich nicht. es schleich Ja, aber dann hast du das Problem, dass es nicht mehr transparent ist. Also wenn du den Epoxid nee. aufbaust, dann, Und dann, es dann das ist das natürlich auch ein gräuliches Wasserfest. Also wenn du den Trüben eliminierst, dann ist das natürlich auch ein bisschen transparent. Das ist der Trick. Also nicht perfekt, aber schon, ich meine, es ja, ist ja ein bisschen transparent, dass ich aufbaue. Das heißt, der das kann da höchstens irgendwie <lacht> bei Reinigen, der kann ein bisschen gelitten haben, aber also der sollte schon anders oh, sein. So. Du kannst auch den Sand drauf machen und dann Folie und dann irgendwas Weiches und dann drauf drücken. <lacht>